Ja, KI-Kompetenzen sind natürlich wichtig, weil sie eine Zukunftstechnologie sind und weil sie im Grunde genommen in allen Lebensbereichen eine Rolle spielen werden und sind einfach auch wichtig, um die Zukunft zu bewältigen und auch international wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir die Hochschulen fit für KI machen können, indem wir fördern und wir fördern zum Beispiel den KI Campus. Der KI Campus als digitale Lernplattform hat natürlich die Chance, erstmal das Thema KI besser zu vermitteln und breiter zu vermitteln. Es hat aber auch die Chance, dass die Professoren vernetzen, dass wir hier zusammenarbeiten und dass wir auch etwas entwickeln, was man später ausbauen kann und nicht nur für die Vermittlung von KI nutzen können, sondern auch für die Vermittlung von anderen digitalen Inhalten. Insofern ist aus meiner Sicht der KI Campus so etwas wie ein Brutkasten für die Zukunft und ich freue mich, dass Sie das hier auch so engagiert angehen.